Mittwoch, der 18. Januar, war für unsere lang bewährten Lehrbeauftragten ein besonderer Tag. Rektor Wolfmeier und die Fakultät Wirtschaft und Technik ehrten diejenigen, die sich seit Jahren für die Fakultät in der Lehre engagiert haben, mit der goldenen Ehrennadel der Hochschule. Musikalisch untermalt wurden die Feierlichkeiten vom Hochschulorchester. Im Ausklang gab es dann Gespräche, Sekt und Schnittchen.